Hallo zusammen, Reni hier und ich möchte euch heute einmal zeigen, wie man mit FutureNet Geld verdienen kann. Als erstes, geht ihr, ähm, als erstes kann man Geld verdienen, indem man täglich postet, wie auf Facebook auch, Kommentare liked, ähm, ähm, Status liked, mal kommentiert oder ähm, die Messenger benutzt mit anderen Leuten und sich unterhält mit Businesspartnern. Was ich am FutureNet besonders mag, ist, dass es sehr businessorientiert ist. Ähm, man kann so viel mit FutureNet machen. Du kannst einen eigenen Blog haben, Video mehr machen, ähm, ein Video produzieren. Du hast deinen eigenen Autoposter da drin. Das kostet natürlich dann alles Geld. Aber das ist, was du mit FutureNet machen kannst und, äh, Ganz besonders wichtig. Das sind Die meisten Leute, die auf FutureNet sind, sind business orientiert und das finde ich sehr, sehr wichtig. So, das ist der erste Schritt, wie ihr Geld machen könnt mit FutureNet. Einfach indem ihr das System benutzt täglich. Ihr könnt eure anderen Geschäfte promoten, wie auch auf Facebook. Dann könnt ihr FutureNet ähm, mit FutureNet Geld machen, indem ihr in die Matrix reingeht. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ihr geht dazu auf Business. Dann kriegt ihr Friend Street Back Office. Ich bin zum Beispiel, ich habe ein Upgrade gemacht auf die 10 Dollar, 25 Dollar und 50 Dollar Matrix. Ähm, ich habe mit der 10 Dollar Matrix angefangen, habe dann aber gesehen, dass mir das super gefällt. Und habe dann upgraded bis auf die 50 Dollar Matrix. Das sind soweit meine Verdienste. Ich habe ähm, insgesamt äh, 22 Dollar bisher gemacht. Ähm, ich habe einige Leute hier in meiner Matrix. Die, die Figuren mit dem grünen Punkt, das sind meine direkten Leute, die bisher abgezeichnet haben. Und die ohne grünen Punkt, das sind auch noch mal sieben Stück. Ähm, die habe ich bisher als Spillover bekommen. Deshalb sage ich auch, äh, ihr müsst nicht, ihr seid nicht dazu aufgefordert, ganz schnell Leute zu finden, die unter euch einsteigen. Es gibt super viel Spillover, wie man auch hier bei mir sieht. Ich habe bis jetzt seit drei, sechs, acht Leute in der 10-Dollar-Matrix als äh, Spillover bekommen, was echt super ist. Ähm, und ich bin auch erst seit acht Tagen aktiv dabei. So. Jetzt zeige ich euch kurz den 25 Dollar Tree, wo ich auch abgegradet habe. Da habe ich auch zwei Direkte drinnen und vier Leute als Spillover schon bekommen. Und in der 50 Dollar Matrix bin ich auch drin. Da habe ich einen Direkten drin und der hat auch einen Direkten drin und ich habe den zusätzlich als Spillover bekommen. So, das ist die Matrix. Die Matrix, ihr zahlt, also ihr müsst auch nicht gleich zu höheren Upgraden, das bleibt euch selbst überlassen. Ihr könnt auch nur einmalig die 10-Dollar-Matrix ändern und die geht dann immer weiter. Ihr müsst überhaupt gar nicht upgraden, wenn ihr nicht wollt. Ihr könnt einfach in dieser 10-Dollar-Matrix bleiben, außer euch gefällt das System. Das, äh, das Ding ist halt, wenn ihr äh, Partner, Teampartner reinbringt in das System und jetzt zum Beispiel upgraden die auf 25 Dollar und ihr seid in der 10 Dollar Matrix, dann kommen die automatisch, da es eure Frontline ist, zu mir in meine Matrix rein. Aber es ist okay, wenn ihr nicht wollt, dann müsst ihr nicht upgraden. Es bleibt, wie gesagt, jedem selbst überlassen. Nur man verdient halt mit der höheren Matrix, wo ihr reingeht, man verdient immer mehr Geld an neuen Upgrades. Also äh, in der 10 Dollar Matrix sind es halt 10% und in der 50 Dollar Matrix sind es dann schon 30%, was ihr verdient. Und ähm, so weiter. Es gibt dann noch die 100 Dollar Matrix, die 500 Dollar Matrix und die 1000 Dollar Matrix. Ich will auf alle Fälle noch schaffen, in den nächsten sieben Tagen in die 500 Dollar Matrix reinzukommen. Ja, und daraufhin werde ich arbeiten. So, das ist jetzt der zweite Weg, wie ihr Geld machen könnt. Dann gibt es einen dritten Weg. Der hat noch nicht gelauncht. Es gibt Future Ad Pro. Das ist in Kombination mit FutureNet. Es ist eine andere Plattform. Gehört aber zu FutureNet. Aber das ist ein eigenes Reshare-Programm, was gelauncht wird am 1. April. Und zwar geht ihr dazu wieder auf Business, auf Future Ad Pro. Jetzt logge ich mich mal schnell ein. hier ist mein future Ed pro backoffice was das gute am future Ed pro ist was ich echt toll finde ähm, alle leute die unter euch im future net ähm, sich registrieren die sind automatisch auch im future Ed pro schon bei euch in eurem team enthalten ich gehe jetzt mal auf mein team und hier kann man sehen hier ist mein komplettes team und es geht fünf Level nach unten das Team. Also 5 Level deep. Und ihr könnt dann auch dementsprechend 5 Level nach unten Geld verdienen mit diesem System. Jetzt schauen wir mal kurz, wie der Plan ist. Der Plan ist, bis zu 50... Ein Adpack kostet 50 Dollar und das Matchet auf 60 Dollar. Ähm, es gibt die ersten... Ich glaube, die ersten 90 Tage bekommen wir 1,5% Prozent Per Ad-Pack und äh, nach den 90 Tagen geht es auf 1% runter, aber es wird nicht weiter runter als wie 1% gehen. Also das ist auch super. Wenn ihr als freier Member starten wollt, könnt ihr das machen. Dann bekommt ihr 3% Commission ähm, von euren Partnern ohne ein Upgrade. Ähm, vollkommen okay. Äh, ab 100 Packs, wenn ihr 100 Packs habt, dann kostet es 30 Dollar im Jahr. Für euch das Upgrade, dann bekommt ihr aber schon 5% Commission von euren Partnern und auf zwei Level aufgeteilt. Wenn ihr 300 Ad habt, oder wenn ihr ja, wenn ihr 300 Ad habt, dann kostet das Upgrade 45 Dollar pro 6 Monate oder 80 Dollar pro Jahr und dann werdet ihr schon für drei Level bezahlt. Wenn ihr 500 Ad habt, dann dann zahlt ihr für 6 Monate 70 Dollar oder 130 Dollar pro Jahr und werdet vier Level bezahlt. Und wenn ihr 1000 Epics habt, was die höchste Anzahl von Packs ist, zahlt ihr 95 Dollar. Wenn ihr äh, 1000 Epics habt, dann zahlt ihr 95 Dollar per sechs Monate oder 180 Dollar per Jahr und verdient aber an allen fünf Level Commissions. So, das ist auch eine super Sache. Ähm, Launch ist wie gesagt am 1. April. Und das ist einfach noch ein anderer Weg, wie ihr mit äh, FutureNet oder Future Ad Pro Geld verdienen könnt. Ihr habt also drei Wege, Geld zu verdienen. Ihr könnt euch alles drei aufbauen. Ihr könnt euch euer soziales Netzwerk aufbauen. Ihr könnt euch ähm, eure Matrix aufbauen. Ich finde auch, äh, gerade bei der Matrix, muss ich jetzt sagen, ähm, man soll sich da nicht gezwungen fühlen, oh, ich, ich will jetzt die Matrix aufbauen und ich muss jetzt so viele Leute wie möglich reinbringen. Das ist überhaupt nicht notwendig. Ja, ich denke, dass jeder so überrascht von diesem System ist, also zumindest ist es bei mir so und bei vielen Freunden von mir. Wir sind so begeistert von dem System, weil es einfach einzigartig ist und sowas noch nie auf dem Markt gegeben hat. Ähm, das kommt von ganz alleine. Das kommt von ganz alleine. Erzählt euren Freunden, wie toll ihr es findet. Wenn ihr das System auch so toll findet, erzählt es euren Freunden, wie toll ihr es findet. Und es bildet sich von ganz alleine. Und ich finde, man sollte auch nicht den Fokus drauf legen, hey, ja, ich will jetzt so und so viel Geld verdienen. Baut euch einfach langsam auf. Umso mehr Leute dann irgendwann in eurem Team sind. Und wie gesagt, die Matrix, die ist ja zehn Level deep. Also, ist das auch eine super Sache. Ähm, wenn eure Freunde ihren Freunden erzählen davon, eure Matrix, die wächst automatisch. Also, und zusätzlich bei Future Ad Pro es zwei Wallets. Es gibt ein Upgrade Wallet für, da gehen 5% rein von eurem Verdienst täglich. Ähm, und den könnt ihr dann nutzen, um eben äh, eu eure Membership Fee abzubilden. Und dann gibt es auch einen anderen Wallet bei Future Ad Pro, der ist von FutureNet für die Matrix. Da gehen auch 5% rein von euren Earnings. Das heißt, jeder, der im Future Ad Pro teilhaben will ähm, und auch bezahlt dafür, fürs ReShare-Programm, 5% der Earnings gehen in die Matrix Rolle, damit ihr eure Matrix in die Matrix entern könnt. Also es ist echt super. Ähm, es wird super viel Spillover geben, gerade wenn das äh, Future App Pro Programm startet. Es wird ganz äh, viele Leute geben, die endlich mal zum ersten Mal Geld verdienen. Ich habe zum Beispiel eine Frau ähm, in meinem System, eigentlich habe ich zwei oder drei, die sagen alle drei, sind nicht so die Top reputer und was ist, die haben mir alle drei vertraut, die sind mit 10 Dollar gestartet. Einer hat jetzt sogar schon abgegradet äh, auf 25 Dollar, weil sie einfach sehen, dass es funktioniert. Ich sehen, die haben schon Spillover alle bekommen. Die haben noch niemanden direkt reingebracht und haben aber schon Geld verdient mit Spillover, das reingekommen ist. Also es ist echt ein super System. Wenn ihr Fragen habt zu dem gesamten System, äh... Fühlt euch frei, dass ihr mir eine Nachricht schreibt, ob ihr mir im FutureNet schreibt oder auf Facebook schreibt. Ich bin fast immer online. Ähm, und wenn ich mal nicht online bin, dann antworte ich euch, nachdem ihr das Video geschaut habt, falls ihr noch andere Fragen habt. Ich werde versuchen, ähm, jede Woche ein Video zu machen, um einen bestimmten Punkt näher zu erklären in FutureNet. Und ja, ich freue mich euch dann zu sehen. Bis dann. Tschüss.